siehst die Bahn, oder? Ja. ja guck, dir, guck dir an, wie sie auf die Straße laufen. Und dann stellt er sich vor die Tür. So eine Idiot, hast du auch in der Bahn. Total rappeldicke Voll. Du willst aussteigen und die Leute stehen, die einsteigen wollen, stehen vor der Tür ja, und, la und lassen dich nicht aussteigen. Ja. Und dann stehen sie da. So neulich so ein kleiner, so ein kleiner Spaß sieht aus wie Dick Tracy in ganz klein mit so einem, mit einem, mit einem Trenchcoat und, und, und, und, und, und einem Hut und einem Schnurrbart. Und ich sage so, ja, wie soll ich denn hier vorbei? Und er guckt mich an, ich dachte so, ey, was für ein Film schreibt der denn? Übertriebenes Mäusekonzert im Kopf, ja? Oder steht er so also da? Ich weiß gar nicht, was Ich weiß nicht, du Idiot! Das krasse ist, die simulieren ja mal, als wäre die fucking Bahn voll. Sie ist nicht voll, ihr steht nur alle in der Tür. Der ganze Gang, der ganze die Weg der ist frei. Leute wollen die Bahn für sich alleine. Absolut. So, A ist der ganze Weg frei und äh, der Gang ist frei und dann sind auch noch fünf Plätze frei. Und warum setzt sich auf diese fünf Plätze keiner hin? Weil da fünf Rucksäcke sitzen! Ja, weil das auch lebensgefährlich ist, jemanden darauf aufmerksam zu machen, dass er bitte seinen scheiß Rucksack da ja. wegnehmen soll. Ja, und wenn du das dann machst... Oh! Es oh. ist der Hammer! Junge, es ist voll, du kannst dein Rucksack auf dem Schoß nehmen. Oder in der vollen Bahn... Dann schlag ich dich damit tot! <lacht> Oder in der vollen Bahn, wenn einer der Meinung ist, zwei Stationen, bevor er aussteigen muss, aufsteht und sich dann schon mal ja. weil, ja. weil, warum macht er das? <lacht> Weil er, er denkt, er kommt nicht aus so, der Bahn. Weil also. man auch ständig von Leuten hört, die nicht aus der Bahn kommen. Das sind ja schon Leute verhungert, ne? ja, du, Weil sie nicht aus der Bahn gekommen sind. Hört gibt, man ständig. Es gibt aber auch Beweise, dass manche Menschen nicht mal aus dem Bus kommen. Ja, ich muss raus. Diese Rumsteher, überall stehen die Leute rum. Rechts. Stehen, Links, Gehen auf der Rolltreppe. Ja. ja. Wie kann es sein, dass man links eine freie Rolltreppe hat, aber es gibt einen Trottel, der sich da hinstellt. Ja, und warum und er als Einziger, er kommt ja, auch nicht auf einziger. die Idee zu überlegen, warum stehen eigentlich... Ob dran? ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn es nicht ergibt. Wenn die Rolltreppe <lacht> links frei ist, dann hast du da nichts zu stehen, du Trottel. Vor allem, der überlegt nicht mal, warum stehen eigentlich alle rechts? Hm, das ist, ist die VIP-Reihe, Mann. Und wenn du dann ich von hinten... Gott, alle rechts, ich kann doch auch links stehen. Genau. Oh, ich bin der einzige Schlaue hier. So, ey, und dann, wenn du dann von hinten kommst, weil du es eilig hast, ja, weil du hast ja nicht den ganzen Tag Zeit ja. und du sagst, Entschuldigung, darf ich mal durch? Oh, Mann! <lacht> <lacht> diese schnellliebige Berlin! Das ist ekelhaft. Ich kann nicht mal hier links stehen! <lacht> nee, das ist, das ekelhaft. Also eine Großstadt wäre ja nichts für mich nee, so, ey! Nee. Ja, diese Dorfis, Alter! Die hier, tu, ich bin ja froh, dass Tourismus hier läuft! ja. Aber wenn dann, <lacht> aber nicht die! Aber wenn dann Leute mit der Rolltreppe hochfahren und dann erstmal... Oh, die kommen aus dem U-Bahn raus an Alex und dann gucken sie erstmal und hinter sich staut sich alles. Ja. Wie bei der Wasserrutsche, wenn irgendeiner so Wasser gemacht hat, damit er noch schneller runterfährt. Fick dich, Alter. Geh doch. Ist es zu schwer zu sein? Nein. nein. Ey, hey, guck mal, blauer Helm. Aber, aber das, ist, das, ist auch, das ist, da kann man auch noch mal zur BVG gehen. Wenn die Leute aussteigen, ja. dann bleiben die erstmal mitten im Eingang stehen und überlegen, muss ich jetzt nach rechts oder muss ich jetzt nach links? So ich denke, geh doch erstmal zehn Schritte weiter und geh, überlege ja. dann, wir kommen alle nicht raus. Nein, man echt. muss sofort stehen bleiben so und alles richtigen Wichser, Die haben einfach nicht so eine Birne, die, die Leute. Sind das sind dumme Bauern.